Ja, hallo, wir Piraten sind heute wieder mal hier in Hannover mit einem Infostand im Rahmen der Kommunalwahlen und der Bundestagswahlen. Aber wir nutzen die Gelegenheit natürlich auch, Unterschriften zu sammeln für die Europäische Bürgerinitiative für das bedingungslose Grundeinkommen. Wir haben ja wieder das schöne Formular, wo die Leute darauf unterschreiben können. Das kann man sich auch mittels dieses äh, QR-Codes, der hier auf diesem... Exemplar eines aufgeklebten Faltblattes ist tatsächlich äh, dann im Netz erledigen. Und wir haben natürlich auch unsere eigenen BGE-Flyer hier, denn wir stehen sowohl für die Einführung in Deutschland wie auch europaweit. Letztendlich muss es sogar ein weltweites bedingungsloses Grundeinkommen geben.